Connected bleiben, oder zu deutsch verbunden bleiben, ist seit vielen Jahren sehr, sehr beliebt. Da wird doch immer wieder so ein Handtuch unter den Achselhöhlen reingesteckt, damit man hier schön beim Durchschwung oder beim Aufschwung schön verbunden bleibt mit den Armen zum Körper. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, warum das vielleicht doch keine so gute Idee ist. Also bitte bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video und ich bin PGA Professional im Golfclub in St. Florian in Österreich und auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst und wenn du das erste Mal hier bist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Ja, du kennst vielleicht die Übung mit dem Handtuch, welches man sich unter den Achselhöhlen unten drunter reingibt und dann versucht, die Arme connected, also verbunden, an den Körper zu bringen und eine Synchronität beim Schwung zu erreichen. Ich sehe diese Übung immer wieder auf vielen driving rangen auf dieser Welt und denke mir immer, wozu machen das die Leute? Und ich frage auch immer wieder gute Spieler, warum? Macht ihr das? Und ich höre immer wieder die Antwort, ja, damit ich meine Arme nicht im Schwung verliere, dass ich meine Ebene besser konzentrieren kann oder damit ich mit dem Körper aktiver arbeiten kann. Das sind so die Antworten, die ich dann höre, warum sie das machen. Ich möchte auf alle Fälle gleich sagen, ich bin kein Fan von dem Handtuch unter der Achselhülle. Nur in ganz, ganz wenigen Fällen finde ich das eine gute Übung. Und zwar, es gibt drei Gründe, warum ich so denke. Der erste Grund ist Geschwindigkeit. Wenn ich hier irgendwas drunter habe und versuche, mein Arm mit dem Oberkörper zu verbinden und ich drehe den Oberkörper und die Arme können sich nicht lösen von diesem, dann können die Arme im Prinzip nur in derselben Rate wie der Oberkörper beschleunigen. Die Hände aber sind einer unserer wichtigsten Geschwindigkeitsmacher im Golfschwung und die sollen im Abschwung ja schneller schwingen, als der Oberkörper drehen kann. Ich möchte, dass der Oberkörper schon den Schwung einleitet, als es gibt, um dann beschleunigen zu können. Aber eben nicht um die ganze Zeit verbunden durch den Ball zu gehen. Also Nummer eins, es kostet Geschwindigkeit. Nummer zwei, wenn ich hier meinen, meine Arme an den Körper binde, dann siehst du hier, dass ich eine sehr, sehr flache Schwungbahn bekomme. Das Problem ist, dass ich hier von der Position keinen ordentlichen Eintreffinkel zum Ball erzeugen kann. Das heißt, ich muss mit irgendwie dann schauen, dass ich dann wieder auf eine vernünftige Schwungbahn zurückkomme, auf eine vernünftige Ebene zurückkomme und das sind meistens diese Schwinge, die dann so ausschauen. Also ich finde auch für zur Kontrolle des Schwungfahrts ist das keine gute Idee. Ein weiterer Grund, warum ich das nicht so toll finde, ist, wenn man den Hand, das Handtuch unter die Achseln hat und eben so einen flachen Aufschwung hat ist man auch sehr schnell in dieser Position. Das heißt, dann schlägt man den Ball stark nach rechts hinaus oder große Hooks. Auf jeden Fall, man kommt zu stark von innen und auch hier wird es Eintreffwinkelprobleme geben. Wenn man mit dem Handtuch im Durchschwung trainiert, dass man hier verbunden bleibt, gibt es auch wieder Probleme, weil man kann hier dann keinen ordentlichen Radius erzeugen. Das heißt, ich möchte hierher kommen, dass die Arme sich wegstrecken können, dass der linke Arm sich von der Brust lösen kann. Wenn ich das nicht, wenn ich das verhindere, dann werde ich hier auch sehr eng werden im Schwung und neige dazu, Chicken Wings zu haben. Wenn du also mit einem Handtuch unter den Achseln trainieren möchtest, empfehle ich dir jetzt diese Übung. Und zwar nimmst du ein, du kannst auch ein Handtuch, ein Handtuch nehmen, das wesentlich kleiner ist als dieses oder einen Handschuh oder auch einen Golfball zur Not. Ich werde das jetzt hier einfach mal reinstecken hier, damit man das gut sieht. und ich möchte, dass du aufschwingst und dann versuchst, im zweiten Teil des Aufschwunges das Handtuch zu verlieren. Das heißt, dass du hier ein bisschen Platz bekommst, dass die Hände höher werden und das wird dir helfen, wesentlich mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Und auch wenn du das auf der anderen Seite probierst, hier, und du versuchst dann im Durchschwung das Handtuch wegzubekommen, Denke ich, wirst du allalong mehr davon profitieren, als die Übung mit den zusammengebundenen Armen. Ich weiß, dies ist ein sehr, sehr delikates Thema und ich bin auch überzeugt, es gibt viele Golflehrer oder viele Golfer, die gerade das Handtuch unter den Achseln sehr schätzen. Darum würde es mich sehr freuen, wenn du vielleicht unten kommentierst, was deine Erfahrungen mit dem Handtuch unter der Achsel ist. Beziehungsweise ich schreibe auch rein, wenn du meine Übung probiert hast, wie es dir damit gegangen ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und hier unten gibt es noch zwei Videos, die du noch anschauen könntest, wenn dem so wäre. Und hier drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.